Klongo der Roboter eine abenteuerliche Reise durch die Welt der Buchstaben Folge 1 Loa und Arno Uff, wie lange dauert es noch, stöhnt Loa leise, wenn doch nur endlich die Schule aus wäre. Loa versucht angestrengt die Zeit auf der großen Uhr über der Tür abzulesen. Sie ist noch nicht sehr geübt darin, aber dank ihrem Vater kennt sie die wichtigsten Zeiten schon. Im Kindergarten ist es drückend heiß. Loa wäre jetzt lieber im Schwimmbad, würde schwimmen wie ein Delfin, um die Wette tauchen mit ihrem besten Freund und zum Schluss noch ein leckeres Schokoladeneis essen. Aber bevor sie weiter diesen schönen Gedanken nachhängen kann, dringt die Stimme von Frau Schrumpfbein, der Kindergärtnerin, an Loas Ohr. Allemal herhören und in den Kreis sitzen, sagt die Kindergärtnerin mit leiser und freundlicher Stimme. Ich habe noch eine wichtige Mitteilung zu machen. Loa stupst Arno ihren Tischnachbarn und besten Freund an. Was Frau Schrumpfbein jetzt noch von uns will, flüstert sie leise und schüttelt genervt den Kopf. Und so kurz vor den Sommerferien Ano zuckt mit den Schultern. Das werden wir sogleich erfahren, antwortet er, steht auf und macht sich auf den Weg zu seinem Stuhl im Kreis. Wie ihr wisst, sagt Frau Schrumpfbein, ist unser Schulhaus schon sehr alt. Die Klassenzimmer sind zu klein, die Fenster lassen sich nicht mehr richtig öffnen und schließen, das Treppenhaus ist zu eng und gefährlich und auch unsere neuen Computer können nicht ans Internet angeschlossen werden. Dies nervt uns Lehrer und ihr findet es wohl auch nicht toll, Daher wird das Schulhaus abgerissen und ein neues gebaut. Die wichtigen Dinge, welche wir noch brauchen können, sind in einem großen Raum unter der Turnhalle verstaut worden. Ich habe die Erlaubnis, euch mitzuteilen, dass ihr euch jetzt im ganzen Schulhaus umsehen könnt, und die noch verbliebenen Dinge, die euch gefallen mitnehmen dürft. Sobald die Schulglocke ertönt, kommt ihr sofort hierher zurück und verabschiedet euch. Die Kinder jubeln. Loa und Ano machen sich sofort auf den Weg. Sie rennen die Treppe bis zum Dachstock hoch, welche bis anhin für alle Schüler eine verbotene Zone war. Außer Atem stehen Arno und Loa vor der alten Dachstocktür. Loa drückt die Türklinke nach unten und die Tür öffnet sich mit einem lauten Knarren einen Spaltbreit. Nun ist es den beiden Kindern doch etwas mulmig zumute, und obwohl sie wissen wollen, was sich hinter der Tür verbirgt, sind sie plötzlich nicht mehr so mutig. Anno blickt Loa ängstlich an. Na, dann mal los, sagt Loa und macht forsch den ersten Schritt in den Raum. Ihr Kopf verfängt sich geradewegs in einer Spinnwebe. I kreischt Loa schrill »Und hätte jetzt doch am liebsten Kehrt gemacht.« Aber sie lässt sich davon nicht abschrecken, schüttelt energisch den Kopf, wischt sich die Spinnweben aus dem Gesicht und schaut sich mutig um. »Siehst du schon was?« flüstert Arno von hinten. »Nein, noch nicht«, antwortet Loa. Ich sehe ja nichts vor lauter Spinnweben. Sie entdeckt einen alten Besen, packt ihn und bahnt sich damit einen Weg durch die Spinnweben. Was für ein gewaltiges Durcheinander, ruft Arno beim Betreten des Dachstocks entgeistert, und bleibt reglos stehen. Wenn meine Mutter das sehe, das sieht ja noch viel schlimmer aus als in meinem Zimmer. Komm schon, wispert Loa, wir haben nicht den ganzen Nachmittag Zeit. Einige Schritte vor Loa scheint das Sonnenlicht gedämpft durch das schmutzige Dachfenster. Der aufgewirbelte Staub tanzt im matten Sonnenschein und Loa lässt ihren Blick auf dem Nachboden umherschweifen. Plötzlich bleiben ihre Augen an einem alten, mottenzerfressenen Teppich am Boden hängen. »Was ist denn das?« raunt Loa und greift nach Arnos Hand. »Ich kann nichts Besonderes entdecken. Was genau meinst du?« fragt Arno etwas ratlos und schaut angestrengt um sich. »Ja, da, schau!« flüstert Loa und zeigt aufgeregt auf ein Ding, welches sich unter dem Teppich abzeichnet und ganz wenig darunter hervorschaut. Loa bewegt sich langsam auf den Teppich zu. Sei bloß vorsichtig, ermahnt Anu Loa und folgt ihr noch etwas zögernd. Keine Angst, erwidert Loa und hebt mit dem Besenstiel vorsichtig einen Zipfel des Teppichs hoch. Ich pass schon auf. Erschrocken lässt sie den Besen fallen und macht einen Satz rückwärts. Auch, jault Arno auf. Du bist mir auf den Fuß getreten, was ist denn los? Psst! zischt Lua. Etwas hat sich darunter bewegt. Dieses Mal hebt Arno mit dem Besenstiel vorsichtig eine Ecke des Teppichs hoch. »Oh, schau«, ruft Arno begeistert, »ein Mäusenest mit eins, zwei, drei, vier, fünf Jungen und ihren Eltern. Die jungen Mäuschen haben die Augen noch geschlossen und sind ganz nackt.« Loa indessen sieht neben dem Nest etwas Metallenes liegen und greift danach. Hm. Sieht aus wie ein Arm. ruft Loa und hält Arno ein verstaubtes, längliches Ding unter die Nase. Aber Arno antwortet nicht, denn er kann den Blick nicht von den Mäusen abwenden. Jetzt reißt Loa mit der freien Hand den Teppich mit einem gewaltigen Ruck weg, was machst denn du, ruft Arno entsetzt, die Mäuschen haben doch Angst. Entschuldigung, das wollte ich nicht, aber sieh nur, da ist noch mehr als nur ein Arm, flüstert Loa aufgeregt. Arno rümpft die Nase. Das »Ist doch bloß alter Krempel«, erwidert er, »lass ihn liegen. Hilf mir lieber, die Mäuschen in Sicherheit zu bringen. Schließlich wird das Schulhaus bald abgerissen.« »Lass doch die Mäuse in Ruhe«, entgegnete Loa, »hier gibt es noch viel Spannenderes zu entdecken.« »Dann lass es eben sein.« murmelt Arno beleidigt, nimmt das Mäusenest, wickelt es in sein Taschentuch und legt es vorsichtig in seinen Kindergartenrucksack. Ihr armen Mäuschen, ihr seid sicher hungrig, meint Arno mitfühlend und legt die krümeligen Reste seines Pausenbrots ins Mäusenest. Erst jetzt, bemerkt Arno, was Loa so fasziniert. Diese ist bereits dabei, ihren Fund zu untersuchen. Vor Loa liegt ein Metallarm, eine Antenne, ein Ding wie eine übergroße verbeulte Blechdose sowie eine Blechkiste. Alles ist zitronengelb gestrichen und ziemlich alt. Loa nimmt die Blechkiste vorsichtig in die Hände und dreht sie um. Wow, haucht sie. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Diese Blechkiste hat ein Gesicht. Loa betrachtet nochmals alle gefundenen Teile. Hm, überlegt sie laut, einen Arm, eine Antenne, einen Körper und einen Kopf sieht irgendwie aus wie ein Roboter. Da könntest du recht haben, antwortet Arno wieder etwas besser gestimmt und nickt. Jetzt ist auch seine Neugier geweckt. Gemeinsam suchen die Kinder die Fundstelle nach weiteren Roboterteilen ab. Es ist zwar kein Roboterteil, ruft Arno begeistert und schwingt ein Lederrohr mit Deckel über dem Kopf, aber es sieht wichtig aus. Er öffnet das Rohr und findet darin ein zusammengerolltes Stück Papier. Arno rollt es auseinander, dreht und wendet das voll gekritzelte Blatt und betrachtet es nachdenklich. Vielleicht ein Roboterbauplan, überlegt er laut und runzelt die Stirn. Oder was meinst du? Das denke ich auch, sagt Loa, nimmt Anu den Plan aus der Hand und hält ihn ins einfallende Sonnenlicht. Lange studieren die beiden Kinder das geheimnisvolle Stück Papier. Nach diesem Plan fehlen aber noch Teile, sagt Arno und zeigt auf den zweiten Arm mit den beweglichen Gelenkfingern. Ja, stimmt, antwortet Loa. Auch die beiden Raupen an Stelle der Füße haben wir nicht gefunden. Nochmals schauen sich Arno und Loa suchend um, können aber die fehlenden Roboterteile nicht entdecken. Enttäuscht, schüttelt Arno kräftig die Lederröhre und ein dumpfes Geräusch ertönt. »Da ist ja noch was drin«, ruft Arno überrascht, schüttelt nochmals heftig und zieht ein kleines, braunes Lederetui aus der Röhre. Das Etui enthält weißes Pulver sowie einen kleinen, vergilbten Zettel. Aufgeregt und mit zittrigen Fingern öffnet Arno den winzig zusammengefalteten Zettel. In der Mitte dieses Zettels befindet sich ein kleines, kreisrundes Loch, gerade einmal so groß wie ein Finger. Vorsichtig steckt Arno seinen Zeigefinger durch das Loch. »Ui«, ruft Loa ungläubig, »dein Finger ist weg!« »Wie? Mein Finger ist weg«, ruft Arno verdattert, »wirst du mich auf den Arm nehmen?« »Nein, nein, so schau doch, dein Finger taucht auf der anderen Seite des Zettels nicht mehr auf«, sagt Loa entsetzt. Schnell überprüft Arno die Zettelrückseite und stellt fest, dass seine Zeigfingerspitze tatsächlich verschwunden ist. Erschrocken zieht Arno seinen Finger ruckartig zurück. »Voll krass«, raunt er verblüfft, betrachtet seine soeben noch vermisste Zeigefingerspitze und steckt den Finger nochmals ins Loch. Und wieder ist die Fingerspitze weg. »Lass mich auch mal«, ruft Loa begeistert, entreißt Arno den Zettel und probiert es ebenfalls. Auch Loas Finger verschwindet. Und wie zuvor bei Anu taucht Loas Finger heil wieder auf, sobald sie den Finger aus dem Loch zieht. Beide Kinder sitzen ratlos am Boden und schauen sich verdutzt an. »Das ist Zauberei«, sagt Loa zu Anu. »So etwas ist einfach unmöglich«. Die Schulglocke ertönt und reißt die beiden Kinder aus ihren Gedanken. »Komm«, sagt Arno und stupst Loa an der linken Schulter. »Wir packen alles hier in diesen Pappkarton und nehmen es mit nach Hause. Dort können wir dann in Ruhe unseren Fund nochmals untersuchen.« Mit dem Pappkarton unter dem Arm verlassen die beiden den Dachboden und rennen zurück zum Klassenzimmer. Frau Schrumpfbein steht bereits an der Klassenzimmertür, verabschiedet ihre Kindergartenkinder und wünscht allen schöne Sommerferien und einen guten Start in der ersten Klasse. Jubelnd verlassen die Kinder und auch Anu und Loa das Schulareal. Die Sommerferien können beginnen.